Heute ist der 1. Mai, Sonnenstrahlen kommen rein. Ich wünsche mir, wir wünschen uns, dass ihr uns eure Unterstützung gibt. Wenn ihr wissen wollt, wie wir wählbar werden, wie ihr uns unterstützen könnt in den vier Landesverbänden, die bereits am Start sind, klickt hier auf den Link und erfahrt mehr. Habt ihr Bock, einen eigenen Landesverband aufzubauen? Meldet euch. Infos kommen hier rein. Ich danke euch. Ciao. Happy Birthday to you.